Die lang erwartete Entscheidung über ein neues Bodenluftabwehrsystem für die Bundeswehr ist nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios gefallen. Generalinspektor Wieker hat sich danach für das System Meads entschieden, das von deutschen Italienern und US-Amerikanern entwickelt worden ist. Konkurrent war der US-Hersteller des Patriot-Systems, das derzeit von der Bundeswehr genutzt wird. Das Verteidigungsministerium hatte zuvor bestritten, dass es bereits einen Beschluss gebe.